Der erste Vortrag ist aber da, das ist der Niklas Alt. Er wird uns über Foskis im Museum erzählen. Vortrag 20 Minuten. Danach wären dann fünf Minuten Diskussion und fünf Minuten zum Raumwechsel. So ist es immer gedacht. Kann losgehen. Bitte schön. Ja, Vielen Dank. Ähm, auch von meiner Seite erstmal herzliches Willkommen hier. Ich äh, freue mich außerordentlich, dass ich heute hier vortragen darf. Zum einen, weil das natürlich bedeutet, dass wieder Foskis ist. Und zum anderen, ähm, weil ich mal die Gelegenheit habe, äh, einen Vortrag über die Thematik zu halten, mit der ich mich sonst auseinandersetze. Allerdings diesmal mit umgekehrtem Publikum. Denn normalerweise ist es so, ich stehe vor Historikern und erzähle ihnen was über Webmapping und über Geo etc. Und heute ist es ja eher umgekehrt. Ich stehe sozusagen vor... Äh, Leuten mit dem Geo-Hintergrund und erzählen ihnen etwas über eine historische ähm, basierte Geo-Anwendung. Insofern für mich auch mal ganz spannend. Ja, damit äh, beginne ich, ich ähm, stelle mir vor, was die Struktur des Vortrags ist, den ich jetzt gleich halten werde. Das ist zuerst eine ganz kurze persönliche Vorstellung, da geht es mir aber eigentlich um nicht so sehr um mich, sondern um mein Anliegen. Danach geht es um eine historische Einführung, ähm, sozusagen um auch den Hintergrund darzustellen von der Kartenanwendung, die ich nachher vorstellen werde. Danach geht es um die technische Umsetzung. Dann soll das Ganze noch mal kurz auch vorgestellt werden, dann noch ähm, kurz ein paar Anmerkungen am Ende dazu, wie es aufgenommen wurde von Seiten der Museumsbesucher und am Ende nochmal sozusagen breiteres Panorama aufzumachen und ähm, in Richtung historische Stadtgis und was momentan die Entwicklungen im ähm, bereich dafür bedeuten. Genau, ich ähm, bin, äh, wenn ich entwickle, aktiv unter dem Begriff OS History. Als Profilbild habe ich mit diesem Mann hier gewählt, den werden die wenigsten kennen, das ist Mark Block. Das ist zum einen ein brillanter Historiker und mit einer sehr interessanten Biografie. Das wäre allein schon genug Grund, ihn als Profilbild zu verwenden. Aber zwei Sachen sind an ihm ganz spannend. Zum einen, also er hat vor dem Zweiten Weltkrieg seine Forschung gemacht, hat einen sehr starken Raumbezug gemacht und Er hat schon einen Raumbezug drin gehabt, bevor diese ganzen Sachen Richtung Spatial Turn in den 80ern, 90ern, jetzt gerade mit dem neuen GIS-Bewegung aktuell wurden und ähm, zum anderen hat er eine sehr große Offenheit einfach für technische Neuerungen seiner Zeit gehabt. Insofern ist es immer ein bisschen schwierig Leuten Postum irgendwas zu unterstellen, aber ähm, beim blog könnte man glaube ich schon sagen, dass er, wenn er denn heute noch forschen und lernen würde, würde er GIS benutzen und äh, sich auch für Geoverfahren und Visualisierung für die historische Forschung in jedem Fall interessieren. Dieses OS-History, das werden die meisten wahrscheinlich schon erraten haben, steht OS für Open Source. Der Gedanke dahinter ist, dass es eben diese Doppeldeutigkeit drin steckt. Zum einen diese Open Source, das heißt offene Quellen, offene Quellen für den Historiker, offene Quellen, offene Daten und auf der anderen Seite eben nur offene Quellcode. Das führt dann zu dem Gedanken, dass ähm, dieses alte humboldtsche Bildungsideal von freier Forschung, freier Lehre eben um eine dritte Dimension erweitert wird und das ist eben die freie Software und deswegen sind wir auch alle hier auf dieser Konferenz. Genau, ähm, mit diesem Gedanken habe ich äh, einen Nachgang an die letzte FOSKIS ähm, versucht, mal ähm, anzufangen, die Leute, die im Bereich der universitären Bildung, Forschung im Open Source Bereich unterwegs sind, eine Mailingliste anzulegen. Die ist jetzt ehrlich gesagt noch nicht so groß geworden. Da fehlt noch ein bisschen die kritische Masse, aber ich kann wirklich alle nur herzlich einladen, sich daran zu beteiligen und, ähm, Vielleicht schaffen wir es dann auch, das Thema Open Source, Open Source, Geo Software an den Universitäten auch interdisziplinär noch stärker zu verankern. Genau, jetzt aber zum eigentlichen Projekt. Worum geht es mir? Letztes Jahr war großes Karl Marx ja in Trier. Das war, das war der 200. Geburtstag. Ich habe eine Promotionsstelle in Trier, deswegen bin ich dort auch an der Uni angestellt. Und es geht eben, ging eben darum, dass wir im Rahmen der großen Karl Marx Landesausstellung eine digitale Armenkarte gemacht haben. Das waren äh, verschiedene Institutionen beteiligt. Das war zum einen die geschichtliche Landeskunde Trier, Forschungszentrum Europa und eben das Stadtmuseum Simonstift, in dem dann die Anwendung am Ende stand. Genau, das war. Ähm, man muss dazu sagen, es war jetzt kein groß angelegtes Forschungsprojekt. Das war eher was, was sich sozusagen ad hoc gebildet hat. Das ist ähm, im Endeffekt eine Kombination aus mehreren glücklichen Fügungen gewesen. Also zum einen, dass äh, gerade eine Quellenedition für Trier von der geschichtlichen Landeskunde in Bearbeitung war zum anderen wir seit einer Weile im Forschungszentrum Europa so einen Geoschwerpunkt im Bereich historische GIS-Systeme haben und dass das eben auch mit dem Karl Marx ja sozusagen in Kombination war. Genau. Es geht darum, dass eine historische Armkarte, eine interaktive, erstellt wurde, deswegen auch digitale Sozialtopografie. Ähm, der Hintergrund ist folgendes: Im ähm, Jahre 1831, 1832 kam eine große Cholerawelle über äh, Europa hinweg. Die kam damals in regelmäßigen Abständen. Und ähm, Trier war damals schon seit eben dem Wiener Kongress preußisch. Insofern haben dann die preußischen Autoritäten eben äh, angeordnet, dass alle Armen erfasst werden sollten, weil davon ausgegangen wurde, dass Arme halt besonders für den Ausbruch der Cholera und die Verbreitung. Ähm, verantwortlich sein. Dann wurde eine entsprechende Sanitätskommission gebildet, die ging dann in die, in die armen Haushalte, hat dort die Leute erfasst und äh, eben auch von ihrer Perspektive aus bewertet. Insofern das nochmal im Sinne guter Quellenkritik nochmal darauf hingewiesen, dass eben in der Quelle auch ein gewisser ähm, Bias einfach drin steckt, dadurch, dass eben Leute hingegangen sind und ähm, die beurteilt haben. Das Ganze kann man sich dann ähm, als Liste vorstellen. Ich zeige gleich noch ein Bild davon, in der zum einen soziostrukturelle Daten vorhanden sind, sprich Alter, Geschlecht, Kinder, aber dann eben auch ähm, ja, stark äh, qualitative We oder wertende ähm, Begriffe, eben Moralität, also wie verworfen oder wie widerlich waren sie. Ähm, zum anderen Armutskategorien, die haben in drei Armutskategorien eingeteilt und am Ende ein Bemerkungsfeld, Einfach nur mal, um noch mal kurz einen Eindruck zu haben, zum Beispiel ist da Martin Görgen, er bettelt, säuft und flucht auf Gott und die Menschen, er hat drei Kinder ohne getraut zu sein, die beiden jüngeren Knaben, wovon der Älteren die Armenschule ist, verdienen Mitleid. Es wäre zu wünschen, dass diese Mann, um von der Straße wegzukommen, ins Landarmenhaus aufgenommen würde. Genau, das äh, ist jetzt die Liste, wie sie sich darstellt. Das sind mehrere Blätter davon, in zwei Büchern. Und es sind ähm, 950, äh, über den Daumen gepeilt, arme Haushalte, die eben von dieser Sanitätskommission dann erfasst wurden. Genau, aber wir sind hier auf der Roskis und ähm, das Grundproblem, das sich eben darüber gestellt hat, ist, wie diese Art von Quelle könnte man jetzt schlecht sozusagen museumspädagogisch aufbearbeiten. Aber es gibt eine schöne Möglichkeit, wie man es machen kann, und das ist eben über einen kartografischen Ansatz. Hier sehen wir jetzt einen Stadtplan von Trier. Das ist etwas später, aber es hat dieselbe Hausnummerierung. Und ähm, dadurch, dass es eben dieselbe Hausnummerierung hat, also Sie sehen vielleicht, je nachdem wie groß ist es ist, die einzelnen Zahlen hier. Und innerhalb der Quelle ist eben auch an einer Stelle die Hausnummer und dadurch lässt sich das dann eben schön auch automatisiert über entsprechend ein Skript verknüpfen. Genau, damit komme ich dann zum technischeren Teil. Das ist die Verknüpfung der Armliste und der Karte. In dem Fall konnte es jetzt einfach transkribiert eine Excel-Liste werden, weil es ja tatsächlich auch eine serielle, also eine tabellarische Form vorlag. Genau, das Ganze ähm, wurde dann georeferenziert und vektorisiert. Das wurde glücklicherweise schon im Rahmen von einem anderen Projekt gemacht. Sprich, die Sachen lagen schon vektorisiert vor und es mussten nur noch die Zentroide gebildet werden, bei denen eben entsprechend die Hausnummern auch vorhanden waren. Und die beiden konnten dann zusammengeführt werden und über ein python script eben aggregiert werden. Einziger kleiner Umweg, der noch zu machen war, war, dass äh, sich die Hausnummerierung für die Vororte nochmal wiederholt haben. Aber das ließ sich dann über Shapely ganz schön ausgleichen. Genau, aus diesem Skript wurde dann wiederum ein GeoJSON gemacht und das GeoJSON ist dann auch die Ausgangsbasis für das WebGIS, ähm, das dann ähm, auf dem Touchscreen lief. Genau, so viel erstmal zur ähm, grundlegenden ähm, Geo-Daten, wie die hergestellt wurden. Genau, die Applikation selbst ist dann ähm, als webbasierte Anwendung konzipiert worden, schon mit dem Hintergedanken, dass nach der Ausstellung es dann eben eventuell dann nochmal online gestellt werden sollte. Und ähm, dafür verwende ich momentan hauptsächlich den Framework Angular, gerade für so eben hoch äh, interaktive Anwendungen ist das sehr angenehm, ähm, einfach weil es viel ähm, ja, Low-Level-Programmieraufwand nochmal spart. Kartenbibliothek ist ähm, Open Layers. Ich denke, muss man in dem Kontext es sich nicht weiter vorstellen, ist allgemein bekannt. Genau, und wir haben jetzt für unsere Geoprojekte nochmal eine Zwischenintegration zwischen Open Layers und Angular, um eben bestimmte kartografische Symboliken zu vereinfachen. Genau, und ähm, das Ganze sollte eben dann auch im Museum laufen und es sollte auch so funktionieren, dass einfach der Strom angeschaltet wird, das Ganze fährt hoch und ähm, es ist eben Autostart-Applikation und das Ganze wurde dann eben innerhalb von einer Elektron-Anwendung gemacht. Das ist, ähm, Im Endeffekt ist es ein Chromium-basiertes System, das Web-Applikationen ähm, App als Desktop-Umgebung äh, simuliert. Genau. So, und dann komme ich mal in die Applikation hier rein und... Oh, genau. Also die Karte dreht sich jetzt zunächst mal. Das ist jetzt hier relativ groß alles auf dem Bildschirm hier. Genau. Ähm, symbolisiert da doch quasi schon mal äh, Interaktion. Das ist jetzt im Wesentlichen auch das, wie es äh, sozusagen der... Ähm, Museumsbesucher auf diesem Touchscreen gesehen hat. Also es war ähm, ein Raumkonzept in dieser Ausstellung vorhanden, sprich die einzelnen Lebensstationen von Karl Marx, die erste eben Trier. Und ähm, es ging eben darum, sozusagen Einblick in die ähm, Unterschichten zur Zeit von Karl Marx zu geben. Genau das Ganze eben dann als ähm, interaktive Web-Anwendung. Und hier ähm, sehen wir beispielsweise dann das wäre so die klassische erste Interaktionsebene. Und die andere ist eben dadurch, dass ähm, man diese Grundfunktionalitäten von Open Layers bereitgestellt bekommt, ist eben hier unten sozusagen die Personen, die gerade im Kartenausschnitt zu sehen sind, sich dort eben anpassen. Ähm, es ging eben darum, dass man diese Liste sozusagen auch dann für spezielle Fragestellungen dann eben filtern kann, also beispielsweise nach dem Geschlecht. So. Genau. Wenn man jetzt hier zum Beispiel diese Armutsklassen, die ich vorher erwähnt hatte, dann sieht man beispielsweise schon, wie sich bestimmte Armutsklassen auch in bestimmten Stadtbereichen konzentrieren, sprich die ganz Armen hier auch gerade auch in den Vororten nochmal konzentriert vorkommen. Genau, das Ganze ist eben so gestaltet, dass es äh, eine mehrfache Interaktion unter den einzelnen Gruppierungen gibt, sprich zwischen der Filterebene, der ähm, Personenanzeigeebene und der ähm, Kartenebene. Genau, und, ähm, es sind eben auf Häuserbasis aggregiert und dadurch lässt sich eben dann auch Konzentration von Armut dann wiederum darstellen. Das Ganze wiederholt sich dann hier auch nochmal. Das ist ähm, das Wesentliche der äh, Kartenapplikation. Ähm, ansonsten war es uns noch relativ wichtig, noch mal so ein Namensverzeichnis einfach drin zu haben, auch gerade für Leute, die jetzt aus der Region kamen, um noch mal irgendwie zum Beispiel nach ihrem eigenen Namen suchen zu können. Also ich kann es zum Beispiel hier mal nach meinem eigenen Namen und dann genau, würde man eben wieder auf die Karte hier zurückkommen. Ähnlich ist es dann auch mit Straßenverzeichnis. Und ähm, genau ist es vielleicht im einen oder anderen Aufgefallen, die Karte ist ähm, nach ähm, Westen hin orientiert. Das ist auch der Ausgangspunkt für die Karte, ähm, schlicht und ergreifend, damit man eben die Labels lesen kann. Ähm, ansonsten könnte man es auch nochmal nach Norden drehen. Genau, und der Marx-Bezug war eben sozusagen Marx-Jugendhaus. Das ist hier ähm, an der allgemein vielleicht bekannten Porta Nicra. Hier gegenüber ist heutzutage interessanterweise in ein 1-Euro-Laden. Genau. Ähm, ist, wir haben es jetzt nicht allein bei der Kartenanwendung bewenden lassen. Ähm, ich will noch mal kurz die anderen Module ganz kurz anreißen. Ähm, hier ging es darum, dass wir ähm, verschiedene exemplarische ähm, ähm, ja, Geschichten noch mal dargestellt haben. Da ist auch der Martin Görgen, den ich vorher zitiert hatte. Und ähm, genau, da werde ich gleich noch mal drauf sprechen, zu sprechen kommen, wenn ich ähm, auf die Nutzung seitens der ähm, Museumsbesucher zu sprechen kommen. Und hier ist nochmal ähm, eine andere Anwendung, die ähm, ist im Endeffekt auch eigentlich eine Kartenanwendung. Ähm, hatte ich dafür gebastelt, um ähm, zoombare äh, Quellen eben ähm, ja, mit Overlays besser versehen zu können. Und das ist jetzt eben einfach mal, um dem Nutzer sozusagen auch einen Einblick in die Grundkarten, äh, in die, <lacht> Entschuldigung, in die Quelle zu geben. Genau. Und äh, dann gibt es eben hier noch einen historischen Hintergrund, den, auf den ich jetzt auch nicht weiter eingehen werde. Genau. Also. Gut. Ja zum Nutzungsverhalten. Ich habe vorher schon erwähnt, es war sozusagen eher eine Ad-Hoc-Geschichte, die jetzt nicht mit besonders viel Vorlauf geplant wurde, deswegen gab es jetzt auch keine große Nachbereitung oder auch nicht große Befragung oder was auch immer. Was ich allerdings gemacht hatte, ist, dass ich einen einfachen Logger mit habe laufen lassen, sprich der einfach mal guckt, wie weit wird es denn auch tatsächlich genutzt, weil das ist ja schon so eine grundsätzliche Frage, die sie sich auch stellt, wenn man entsprechend Touchscreens ins Museum aufstellt, ob das denn auch von den Nutzern angenommen wird. Ich hatte ähm, mehrfach die Gelegenheit, mir auch das vor Ort anzugucken, hatte dann den Eindruck, dass es ganz gut angenommen wird, hatte auch entsprechende Rückmeldungen eben vom äh, Museum als auch von den Aufsehern, die ja da sehr viel Zeit in der Nähe verbracht haben, zurückbekommen. Ähm, Habe aber eben, wie gesagt, auch diesen Logger mitlaufen lassen, der einfach mal so eine Indikation liefern sollte, ähm, ob das dann tatsächlich auch angenommen wird. Ähm, das hier ist jetzt mal ähm, eine Auslastung. Also hier unten ist der Zeitverlauf, ähm, jeder einzelne Balken steht sozusagen für einen einzelnen Tag. Und ähm, dieses 0,0 bis 1,0 ist eben sozusagen eine äh, Prozentauslastung de facto. Und der Rot, die roten Striche sind die ähm, 25 und 75 Prozent Quartillen und das Grüne ist der Median. Ähm, ist jetzt nicht 100 Prozent exakt, aber es zeigt auf jeden Fall, dass so ungefähr eine Auslastung von 50 Prozent da war. Sprich, dass die Leute auf jeden Fall auch... Ähm, ja schon großes Interesse daran gezeigt hatten und ähm, es tatsächlich auch genutzt haben. Und ähm, eine zweite Anwend ähm, Auswertung möchte ich Ihnen auch noch kurz zeigen. Da geht es darum, ähm, mit welchen Modulen sich die Leute beschäftigt hat. Das fand ich insofern eigentlich ganz spannend, weil ich jetzt auch gedacht hätte, dass vielleicht irgendwie äh, das Kartenmodul und das äh, sogenannte Lebensbildmodul, also mit den Einzelschicksalen, doch ähm, stärker ausgewertet werden. Ähm, aber es hat sich eben gezeigt, dass tatsächlich auch beim Hintergrund doch irgendwie noch 22 Prozent sich das intensiv durchgelesen haben. Ähm, fand ich persönlich jetzt ein bisschen überraschend. Ähm, aber das freut einen natürlich auch, wenn äh, ja, diese Arbeit eben nicht sozusagen nur für die Vollständigkeit gemacht wird, sondern tatsächlich auch eben aufgenommen wird. Ähm, genau, ich hatte es schon im Vorlauf angekündigt. Ich möchte gerne schließen mit so einem Ausblick irgendwie auf historische Stadtgissysteme. systeme ähm, weil wir momentan wirklich jetzt von der technischen Entwicklung einfach an einer sehr interessanten Stelle stehen. Ähm, das hat zum einen damit zu tun, dass ähm, wir eben durch diese modernen Frameworks, also ich habe jetzt ähm, extra das sowohl Framework als auch Kartenbibliothek in den Plural gesetzt, weil ich jetzt eben sozusagen unsere Lösung nicht verabsolutieren will. Sprich, ist es ist jetzt so gesehen eigentlich egal, ob man jetzt sozusagen Angular oder React als Framework nimmt, ob man jetzt ähm, Open Layers oder Leaflet, das hängt ja letzten Endes auch von der äh, Anwendung ab, aber ähm, gerade durch diese Frameworks ist es eben möglich, diese spezialisierten Kartenwendungen zu machen, die sich eben auch auf spezifische Problemlagen, sozusagen spezialisierte Anwendungen überhaupt möglich machen. Sprich, dass man eben nicht auf vorgefertigte GIS systeme jetzt angewiesen ist, die vielleicht dann sozusagen die Quelle so nicht wirklich ähm, darstellen können, sondern dass man eben diese spezialisierten Anwendungen damit bauen kann. Der zweite Punkt, der auch auf der ist seit einigen Jahren immer stärker im Kommen ist, sind die Vektorteils. Das finde ich gerade für StadtGIS-Systeme eine sehr spannende Geschichte. Wenn man sich überlegt, man hat eben die entsprechenden Geodaten auch über verschiedene Zeitschnitte eben vektorisiert, dann kann man da beispielsweise historische Stadtansichten, Biografien, Personen dranhängen und einfach ein nochmal erhöhtes Interaktionspotenzial und eben auch, ja, Sozusagen ähm, pädagogischen Nutzen für den ähm, Besucher schaffen. Genau, und die andere Geschichte, ähm, die ich auch immer ganz spannend finde, das war jetzt in dem Projekt eben nicht der Fall, weil wir uns jetzt, so jetzt auf die Armen beschränkt haben. Aber wenn man sich zum Beispiel überlegt, man hat jetzt noch eine Steuerliste und würde die eben kontrastierend ähm, zu der Armenliste nochmal in einer ähm, parallelen Kartenansicht einfach darstellen, das ähm, gibt dann auf jeden Fall sehr spannende Optionen, die sich dadurch eröffnen. Genau, abschließen möchte ich noch, das war jetzt sozusagen, wie gesagt, etwas im Kleineren, das ist ein sehr spannendes Projekt, das momentan läuft. Ich weiß nicht, ob es jemand mal gehört hatte. Ich kann das nur mal empfehlen. Da gibt es momentan auch eine Doku auf Arte, die gerade läuft. Also so kleinere Dokus. Das ist so Venice Time Machine. Das ist ein sehr ambitioniertes Projekt, wo sie versuchen, tatsächlich die tausendjährige Geschichte Venedigs komplett zu digitalisieren und auch eben räumlich zu erfassen, unter anderem. Und dadurch eben die Stadtentwicklung, darzustellen. Also da ist jetzt momentan noch nichts nach außen zu sehen, aber es ist auf jeden Fall mal ein Projekt, das über die kleineren Projekte, die eben innerhalb der Universitäten laufen, gemacht wird. Das ist aus Lausanne und eben der Uni Venedig. Und ich glaube, dass wir daraus auf jeden Fall in den nächsten Jahren spannende Ansätze auch finden werden, gerade was auch den Entwicklung von StadtGIS-Systemen angeht, aber auch was vielleicht eben für andere Projektbezüge ähm, ein ganz spannender Ansatzpunkt sein kann. Das wollte ich am Ende noch mal einfach noch mal als ähm, etwas rausgeben, was man sozusagen beobachten kann. Ähm, es gibt wohl dieses Jahr auch ein Treffen, das interessanterweise in Dresden stattfinden wird. Genau. Damit wäre ich dann am Ende meiner Ausführungen. Ich danke Ihnen recht herzlich für die Aufmerksamkeit und freue mich auf Rückfragen und vielleicht eine Diskussion. Vielen Dank. Ja, danke, Herr Niklas, für den interessanten Vortrag, auch für das Einhalten der Zeit. Wir haben jetzt noch Zeit für Fragen. Wer eine Frage stellen möchte, möchte Sie bitte ins Mikrofon sprechen. Das Mikrofon wird dann gebracht. Gibt es Fragen? Vielen Dank für den spannenden Vortrag. Hm? Ich habe mich gewundert... Zum Hintergrund, ich bin Medieninformatiker, mhm. sehe da also totales Potenzial auch noch mehr mit Grafiken oder sowas zu arbeiten. Du hast gesagt, auch ihr arbeitet mit verschiedenen Frameworks. Ist es angedacht, auch noch Visualisierungen reinzubringen? Ihr habt jetzt die, die einzelnen Daten verortet und ist, wenn ich es richtig verstanden habe, ist es eine Multitouch-Anwendung. Die wirkte mir recht textlastig. Du mhm. hast gesagt, das ist gut angenommen worden, die Informationen wurden durchaus mhm. gelesen. Gibt es ähm, Ideen, da auch visuell weiter zu arbeiten? Zu sagen, wir bringen jetzt mal die Informationen, welche Stadtgebiete besonders von Armut befallen sind, noch mal ähm, stärker visuell hervor? Oder zeigen vielleicht Diagramme, in welchen ähm, Bereichen da, also wie zum Beispiel die Armutsverteilung ist, sehr arm, mittelarm und wenig arm und wie Sie das... Genau, also zum einen, ähm, also danke erstmal für die Frage. Also, es gibt so eine Grundauswertung, die ist jetzt hier ähm, automatisiert erstellt über R. Das ist jetzt aber erstmal statische Darstellung. Ne? Ähm, an sich wäre das ohne Probleme möglich. Also, gerade eben doch diese Frameworks auch in dem Fall jetzt nicht, weil wir uns tatsächlich eben ähm, jetzt äh, darauf beschränkt haben. Ähm, auf die kartografische Darstellung, aber es ist natürlich an sich überhaupt kein Problem, zu sagen, okay, in diesem Ausschnitt jetzt beispielsweise, wenn ich mir überlege, ich bewege den Kartenausschnitt, habe von der anderen Seite eben zum Beispiel jetzt eben eine statistische Auswertung, die sich dann dynamisch daran anpasst, was gerade im Kartenausschnitt zu sehen ist beispielsweise. Also gerade auch in dem der Hinsicht, dass bei anderen Projekten machen wir es dann durchaus. Das schien, also wäre jetzt wahrscheinlich in dem Fall vielleicht noch ein bisschen noch mal überlastend gewesen. Also wir hatten schon das Gefühl, wir sind jetzt tatsächlich an einem Punkt, wo man sagen kann, okay, so weit und ähm, da machen wir einen Deckel drauf. Also ich hatte teilweise schon ein bisschen Eindruck, es könnte eventuell zu komplex sein. Ich habe mir mal das Nutzungsverhalten angeguckt, also es wurde auch genutzt, tatsächlich die Interaktionsebenen, die drin sind. Aber ich glaube, dass jetzt sozusagen nochmal so eine dynamische ähm, statistische Auswertung vielleicht, also man weiß es nicht, ne? aber vielleicht auch nochmal eine Komplexitätsstufe zu viel gewesen wäre. Aber ähm, ich habe mal eine andere Anwendung gemacht, wo es auch genau darum ging, sozusagen, wo man dann eben entsprechende ähm, statistische Werte sozusagen auf der Karte hat und sich dann die Statistik rechts dynamisch anpasst, während man die Karte verschiebt. Also ich finde das auch ein super spannender Bereich in jedem Fall. Ja, also insofern danke. Gibt es weitere Fragen? Vielen Dank für den sehr schönen Vortrag. Ähm eine Frage habe ich, also es hat auch natürlich sehr schön eben die, diese Verteilung von den ähm, Armen äh, visualisiert. Und Sie haben gesagt, es gibt eine Kopierung, aber wiederum nicht. Also viele von den Armen haben einfach in beliebigen, Stra äh, beliebigen Häusern entlang der, der Straßen äh, gewohnt. Ähm, weiß man, das ist jetzt eine historische Frage, äh, mhm. eben diese Visualisierung ist sehr prägnant, dann wird zur Folge die Frage ähm, wer hat dazwischen gewohnt? Und ja. wer, wer, wie, wie, was war, was war äh, deren Einstellung zu den Armen, die dazwischen gewohnt haben? Gibt, gibt's sehen Sie irgendeine Möglichkeit, mit dieser Methode diese Frage zu beantworten? Ja, also danke für die Rückfrage. Ähm ich glaube, wenn man diese Sozialtopographie tatsächlich noch ausweiten würde, über diesen Blick auf den Pauperismus hinweg, äh, Richtung eben den vermögenden Schichten. Ähm, es ist ja tatsächlich so, dass äh, man den Eindruck hat, die ganze Stadt ist arm. Weil wenn man sozusagen diesen Eingangsbild sieht, dann ist ja tatsächlich diese Armut auch überall. Ähm, natürlich konzentrierter in manchen Bereichen, aber das ist... Ähm Tatsächlich auch so, das hängt aber auch mit der Sozialstruktur Triers zusammen, muss man sagen. Also Trier ist zu einem Zeitpunkt, ähm, salopp gesagt, sehr abgehängt. Also ähm, es ist einfach wenig äh, an Handel da, ähm, es ja, wird langsam Garnisonsstadt ausgebaut, aber ähm, insofern ist diese strukturelle Armut tatsächlich auch über die ganze Stadt verteilt. Ähm, ja, und die andere Geschichte ist natürlich über Gis schwer zu fassen, das ist ja eher sozusagen auch eine ähm, ideengeschichtliche Frage sozusagen, wie wird Armut wahrgenommen, wie wird Armut rezipiert und ähm, ja. Genau, also was man machen kann, ist eben, dass man äh, anhand bestimmter Berufskriterien oder was ich auch vor kurz angedeutet hatte, ähm, dass diese Armutskategorien sich eben dann auch in bestimmten Stadtteilen nochmal ähm, verfestigen. Oder auch wenn man nochmal guckt ähm, nach Altersstrukturen, da kann man auch gewisse Sachen nochmal feststellen, beziehungsweise eben auch Massierungen in einzelnen Häusern, also dass dann bis zu zehn arme Haushalte eben in einzelnen Häusern auch gelebt hatten. Gut, dann würde ich jetzt den Vortrag schließen. Ich bedanke mich nochmal für den Vortrag und auch für die Diskussion.